proyección comunitaria, toda la prevención social en sus distintos programas sociales que está inspirado en la obra de. Ich dann stelle Film drehen, weil das was da so es inzwischen so, dass das Gebäude von war schon weitgehend Y creo que sí que vamos a proyectarnos en hacer un segundo material porque se ha crecido mucho también en el campamento agrícola. Also es dieses, das das das landwirtschaftliche Projekt ist auch sehr groß gewachsen und aus dem Mund wenn wir jetzt bald einen zweiten Film drin Esta obra social eh, aborda y toca un tema muy sensible que es el habitante de calle. Also es geht hier um ein sehr sensibles Thema nämlich die Menschen die auf der Straße leben. Es una comunidad muy vulnerable con determinantes sociales muy específicas. Das ist eine sehr vulnerable Gruppe mit sehr speziellen ähm, Merkmalen. Und hoy es un problema das que estamos tocando con la mano, donde tiene una gran eh presencia en la ciudad de La Habana. Und das ist ein Problem, was man hinten greifen kann und was eine, schon eine große Präsenz gewonnen hat in Havana. Este centro de vida, cuando lo terminemos, ahí vamos vamos van a vivir, no me gusta la palabra albergar, eso no es un albergue, van a vivir con una vida asistida, para una vida en positivo, 482 personas. Y eso ser centro de vida, el centro vida, que no hier. un albergue wird nicht wie eine Herberge funktionieren. Mir gefällt auch das Wort nicht, dass wir sie beherbergen, sondern die Menschen werden dort leben und deswegen wird das ein Zentrum des Lebens sein und äh, wir werden ihn dort leben. Danke für das hm. En eh, esto estamos y, y continuamente, eh, pues, provienen, no só de Alimentos. El Programa para una vida en positivo del Comedor Social incluye eh, Los desayunos, almuerzos y cenas. que no also es, um es um un Además de los medicamentos, es um además de, eh, eh, el tema de la ropa, la Esta época de invierno en Cuba que pasó, noviembre, diciembre, que son meses fríos en, en Cuba, tuvimos una labor muy intensa de recogidas en la noche. Und es gibt auch natürlich auch auf Kuba einen Winter, also die Monate November, Dezember sind relativ kühl auch gewesen und das bedeutet auch eine Arbeit in der Nacht zu machen. mit den Ambulanzen, in der und in wir haben auch ein äh, Projekt sozusagen, wo wir mit äh, zwei Freunden arbeiten, die ambulanzen fahren, also Krankenwagen fahren, in der ganzen Stadt, sowie in zwei angrenzenden Provinzen. Und es gibt viel Erwartung, viel Erwartung und viel Erfolg der Maximaldirektion des Landes, des Arbeitens von Quisicuado in diesem Thema. 29 Programme. Also, wie ich eben gesagt hatte, ähm, es gibt weitere 29 Programme. Die haben es essentiell mit <lacht> Diskriminierung zu tun die mit auch Diskriminierungen zu tun haben. De color de la piel, und äh, zum Beispiel Diskriminierungen aufgrund der Hautfarbe. Eh, y que viven con VIH, äh, oder Männer y und Frauen familias, die mit äh, AIDS leben. Eh, sexo diversa, oder eben halt auch äh, Gruppen anderer Geschlechter oder die sich geschlechtlich anders madre oder ähm, äh, ledige Frauen mit mehr als drei Kindern. Einer der Vorteile von Kisikoawa ist, dass es eine Organisation ist, die mit einem Sinn für die Geschichte arbeitet und trotzdem in der Gegenwart sich ähm, verhält. Somos ein denn wir sind ein Land, was tatsächlich ein Problem inzwischen hat mit Überalterung. Provinzen, die praktisch am al 90 Also es gibt. Wir haben eine Tendenz, sehr groß ist. Also 65 Jahre, 60 bis 65 Jahren. Wir können Ihnen die Daten und die Links zur Verfügung stellen. Okay, also in einigen Provinzen gibt es äh, mehr als 90 über 65-Jährige. Dieses ja. Thema no entspricht ah, yeah. nicht mit dem Index der Nativität, und wir werden es erklären zu tun, aber das möchte ich auch erklären. Años. Denn was sehr wichtig ist, mm. ist halt, in, die in den letzten zwei Se Jahren starke starke äh, also eine Emigration extraordinaria, die ist außergewöhnlich hoch gewesen in den letzten zwei Jahren. Und äh, natürlich mit der Tendenz, dass eher jüngere Leute das Land verlassen. Por tanto, la mirada que le damos a la natalidad de más de tres hijos no puede ser la misma ahora. Tenemos que fomentar la natalidad. Also natürlich ist deswegen der Blick auf Frauen mit mehr als drei Kindern heute ein anderer als er vorher war, weil wir natürlich letztendlich auch ähm, ja Kinder brauchen. Trabajamos otros temas relacionados con la tercera edad. Andere Themen bearbeiten wir, die, die auch mit dem mit den alten Menschen zu tun haben. Con especial énfasis en las mujeres. Solas y viudas. Y zwar eh, auch für um, um, ja, alleinstehende eh, Tópicos relacionados con jóvenes transgresores de la ley. Uh, Esa la ja. Acuérdense es que fuera de La Habana nosotros cita. tenemos todos los proyectos. Hmm. Nosotros manejamos nuestros proyectos, son proyectos país. Eh, nosotros tenemos, comenzamos este proyecto por la necesidad de habituar nuestro comedor social, de proveer de alimentos a nuestro Comedor social. Also wir comenzaron, comenzamos con 15 caballerías. ¿Y äh, caballerías? Caballerías, no. Una caballería son 4 hectáreas. Ok, y äh, also es äh, son 60 hectáreas, 50 äh, caballerías kann ich nicht den Ausdruck, sind jeweils 1 4 Hektar, also 60 Hektar. Comenzamos a Jetzt haben wir eineinhalb caballerías äh, ähm, am Arbeiten bereits. 4 5 Hektar Das heißt, zwischen 4 und 5 Hektar sind schon bewachsen. Nosotros nos veníamos dando cuenta que para el tratamiento del habitante de calle y de muchas de las personas vulnerables, teníamos que crear un espacio para ellos. Also, Aunque en todos los aspectos de la vida estamos eh, Promulgar la autosuficiencia. Obwohl wir eigentlich dafür sind, dass wir äh, immer, oder das, wir wollen eigentlich immer dass die Leute, also wir wollen Hilfe zur machen. Tenemos personas con necesidades especiales. Wir haben dabei äh, Menschen mit ganz besonderen Bedürfnissen, que, como decimos obviamente, tenemos que cargar al hombro toda la vida. Und das sind eben ja, Dinge, die wir sozusagen auf, auf den Schultern tragen über das ganze Leben, diese Menschen Sie Wir haben auch ähm, psychiatrische, psychische ähm, Rückstände, die, ähm, ja, Dinge, die mit, ähm, mit ihrem direkten Lebensstil zu tun haben. Son personas controladas. Und ich, will, ich, und ich will gleich auch sagen, was das heißt: Die Personen kontrollieren wir, die, die dort arbeiten. Las personas controladas en nuestro sistema judicial son personas bajo procesamiento penal que pueden trabajar o salen bajo libertad condicional. Denn die Personen, die dort arbeiten, sind Personen, die aus dem Strafsystem kommen, die dort unter Bedingungen dort arbeiten können und eben dort deshalb auch einen höheren Lohn erhalten. Y obviamente reciben un salario. Algo que dignifica la reinserción social. En Quisicuaba, en la parte del comedor social, hoy trabajan 21 personas con estas características. Y en el campamento social, hoy podemos hablar que toda la mirada hacia la labor agrícola son personas con estas características, personas que poseen antecedentes y <coughs> muchos que están cumpliendo medidas. Y ahora, lo que se trata de este proyecto de agricultores, todos los que trabajan allí, son personas que llegan a la violencia, y que se encuentran en estas condiciones. Cada programa que abordamos es un mundo diferente. Y todo lo que hacemos en diferentes proyectos, estoy delante de mujeres y hombres muy inteligentes, also, es gibt, uh, Y saben que cada tema que hablo tiene atrás un sesgo muy grande de discriminación. Y esta es la obra que se la inclusión social. Pues, uh, Hugo, comenzamos los trámites, eh, nos hacemos de esta escuela que, obviamente, casi 22 años inhabitable. Aber wir haben jetzt eben angefangen, also was Uwe gefragt hat gerade nach dem, nach dem Projekt und das ist 22 Jahre lang nicht benutzt worden, aber wir haben es ans Laufen bekommen. Muy das hat sehr lange gebraucht, also wir haben das langsam gemacht und langsam ans Laufen bekommen. Porque no había un para esta, este Denn es gab halt kein Geld dafür. das wir haben, creando, conformando, in buen Cubano, in Español, Cubanizado, der Isla, luchando. Ja, wir mussten halt darum kämpfen, dass es irgendwie Geld gab, dass eine Etat dafür gab, wo das letztendlich Geld zusammenkommt. Heute Klaus El hat die Möglichkeit, mit einem Gruppen zu uns zu besitzen, sie sah die Siembras, sie sah alles, was wir erwähnt haben. Das Thema der Arbeit ist ähm, in diesen Momenten kompliziert, wegen zwei Gründen. also Klaus hat das dort sehen können, hat gesehen, wie, wie gesät wurde und so weiter. Das Sähen ist im Augenblick ein großes Problem aus zwei Gründen y el tema del combustible. el eh, primero fue eh, los instrumentos eh, los, ah, los instrumentos, agrícolas, maquinaria, las maquinarias. La maquinarias also um, eh, la maquinaria mecanizadas y, no. y la otra. <laughs> y el otro es el tema del combustible. Ah ya que no Es que es geht um die Maschinen die man braucht zum sehen und zum äh uh, anbauen und so weiter und eh uh, letztlich um den Treibstoff für meine Maschinen. No, sogar da braucht y está en el proyecto original de ir al biocombustible. Und die Idee ist zum Biomf-Hektar mit den sehr guten Bedingungen inzwischen. Que no sustenta la labor del comedor social. Das reicht aber nicht, um uh, den, die Volksküche völlig zu verändern. Doch, estamos en materia de Boniato, en materia de Lechuga, en materia de Tomate, en materia a veces producimos Maní. Es um Boniato, calabaza. Um, um Salat, um uh, Erdnuss uh, und um andere. Hoy la dieta básica de las cubanas y los cubanos, el arroz frío y la proteína, no lo podemos producir. Also das, was Reis und Bohnen und Proteine an sich angeht, was der Kubaner im Durchschnitt braucht, die Kubaner, dann das können wir so nicht erreichen. Esas se compran o vienen de manos solidaria como ustedes. Das müssen wir zukaufen oder es kommt solidarisch von zum Beispiel von euch. Ya estamos casi listos en fase de comenzar a pintar el primer edificio. Wir sind jetzt, um, fast so weit, dass wir das erste Gebäude um, anmalen können. Que que recogerá a 170 personas. Und da geht es um, um 170 Personen, die dort leben können. Der un espacio para 50 trabajadores voluntarios de las brigadas que van. Und uh, 50 Mitarbeiter von freiwilligen Brigaden, die dort arbeiten. En esto estamos, Uber, es una obra necesaria, es una obra que tiene la máxima aspiración del país, estamos recuperando... Eh, muchos proyectos, estamos introduciendo proyectos con organismos de cooperación internacional y por supuesto confiamos como siempre ha sido la labor de la solidaridad los que tuvieron solidario. oportunidad de ir al campamento como otras brigadas ya vieron las producciones que allí tenemos zu fahren, este centro de acogida va a funcionar de una manera diferente sehen, con dass un personal dieses, especializado el soporte y la ayuda mutua es un trabajo de amor denn, ähm, ja, die Unterstützung und die gegenseitige Hilfe ist ja eine Sache, die mit Liebe zu tun Ninguno hat. Niemand von denen, die wir dort arbeiten, auch nicht aus dem medizinischen Personal, war, ist dazu ausgebildet oder hatte so die Idee, mit chronischen Patienten zusammenzuleben. Estas personas deambulan esencialmente por pérdida de la dinámica familiar. No se puede pensar los que trabajan en un día. Ah, 18, que en la cocina arbeiten es y que, turno de 3616, sin se puede contar Sin contar darüber, los trabajadores que gustaron. Estos son drüber. los trabajadores bajo nómina. Ja. De octubre de trabajo. Drüber drüber drüber. Es Eso es solo para cocinar y expedir el alimento. Oh. Da geht es um das, um das kochen und das ausgeben der mazlade. Nosotros tenemos 11.5 personas por metro cuadrado. <lacht> por, metro, por, metro, por metro cuadrado. 11. 11,5 11 Personen pro Menschen pro Quadratmeter. Das ist auch gerade ein Analyse. Das ist also Personen, aber Es ist ein Studium, ein Analyse. statistisch. Das heißt, in ist heraus, wenn man äh, den... ist Wahlregister nimmt, wie viele Menschen sind dort gemeldet und dann vergleicht mit den Quadratmetern, die dort an Grundfläche existieren. Wir haben eine Karakteristik im Municipio Centro-Havana, sehr kompliziert. Inizialmente, in dem Zentrum der Havana. Havana. Waren befanden Sie sich hauptsächlich dort, im Zentrum der Havana. De hecho, der in einem anderen Municipio, hat que un ein Sábado in el Municipio centro habana se Sábado, in dem como centro Población flotante, 1.250.000 Personen das heißt, auf einem Samstag kann man in Zentrum etwa 1.250.000 Menschen sehen, die dort nicht unbedingt wohnen, aber also eine fließende Bevölkerung darstellen. Das crea un panorama muy difícil. Und eh, nosotros tenemos muchos mecanismos para que las personas vayan esencialmente a buscar el alimento. Und wir haben verschiedene ähm, ja, Möglichkeiten, wie es kommt, dass Menschen zu den Lebensmitteln gelangen. Además de los Vínculos con el partido y el gobierno del territorio que tenemos vínculos de trabajo donde se envían los casos die uns auch fälle zukommen lassen. cuando uno estudia el habitante de calle estas personas vulnerables en el municipio centro Habana wenn man sich die Fälle über die ja, vulnerablen Gruppen in, in Centro Habana anschaut, el 62 no son del municipio. dann stellt man fest, dass 62% gar nicht aus diesem Municipio kommen. Und 41% davon sind nicht mal aus Havanna. Es un fenómeno localizado en La Habana, pero que tiene muchas aristas, la inmigración, la pérdida de la dinámica familiar. Es un problema, lo que se cristaliza allí, pero que gar no es un problema necesariamente de allí, sino de todo el país y con varios factores, como la familia, el fallo, etc. Nosotros creamos un curso que además fue eh, legalizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de un nuevo asistente social, el asistente social a domicilio que necesita Cuba. Y empleado dann zusammen mit dem Sozialministerium einen einen neuen Beruf sozusagen kreiert oder eine neue Form des el suministro eh, de, de medicamentos, de alimentos, la situación de la vivienda. Da es un um und eh, die, die Wohnung Proyecto que tiene und wenn ich das richtig verstehe, dann ist Sikwaba die einzige Organisation, die in ganz Kuba agiert. Und nicht nur in ihren kommunitären Projekten, sondern Sie unterstützen auch Krankenhäuser beispielsweise. Otras provincias que han necesitado de medicamentos, de envíos, han recibido la ayuda efectiva de Quisicuaba. Y también otras instituciones, que los arzneimittelos, creo que han sido ayudados a la ayuda de Quisicuaba. Es decir, todos los municipios que yo conozca ahora, hace poco ayudaron a un hospital que está en otro municipio desde octubre und ich glaube es uh, hilft jetzt auch einem anderen Hospital was in 10. Oktober liegt. konkret um eh, concretamente nosotros que estamos fuera eh, y que queremos aportar solidariamente podemos ayudar a este proyecto vida. Es un proyecto que lleva recursos also es que es proyecto que auch Ressourcen braucht. Y el compromiso de alimentar al volumen de personas que ya tenemos und ähm, sich zur Verpflichtung zur Selbstverpflichtung gemacht hat, die Personen, die wir schon haben, zu unterstützen, auch jeden Tag mit äh, Nahrung zu versorgen. La madurez und die Reife, die unsere Institution über so viele Jahre erlangt hat, Desde la máxima dirección del país hacia otras estructuras. Hat die Regierung, also die höchsten Institutionen des Landes, so viel Vertrauen zu uns haben heute, dass gegen das Vertrauen äh, ausgeweitet werden konnte? ist ein Projekt, wie du dass du die Möglichkeit hast, in einem unserer Pósitos. Du warst ja äh, dort bei uns gewesen, schon, und hast äh, die Möglichkeit? Viste wie es sich multipliziert, was die Hast du die Erfahrung gesehen, wie wir sie dort äh, immer wieder neu aufhäufen und äh, wie wir dann äh, damit arbeiten? Como hemos aprendido a crear reservas para situaciones emergentes. Wie haben wir es geschafft, haben, Reserven anzulegen für Notsituationen Wie wir haben, die wir experiencia in der ha eh, confianza, haben, die wir in der ustedes haben, Direktamente in las comunidades, also auch eine gewisse Logistik, dass und wir das schaffen ins Land kommen, also die zu uns kommen, miteinander zu verbinden und so eine große, eine große humanitäre Menge zusammenzubringen, die hilft. Hoy este centro de vida eh, necesita recursos <coughs> materiales y económicos. Und brauchen wir, wir brauchen materielle, aber auch finanzielle Ressourcen, damit dieses Zentrum funktionieren kann. Das war ja deine Frage wesentlich. Ja, vielleicht kann ich einfach mal dazwischen funken und einen kleinen Werbeblock machen. Die Veranstaltung ist ja heute gemacht von der humanitären Kuba-Hilfe, mit sind hier in Bochum und wir sind ja der Hauptpartner, jedenfalls der deutsche Hauptpartner von kisi und viele Organisationen oder Menschen, die kisi unterstützen wollen, unterstützen uns dann auch und sagen einfach Geld oder Materialien, sind für Quisicuaba oder für andere Institutionen in Kuba wie Krankenhäuser, auch in anderen Städten. Und es wird entsprechend gekennzeichnet und dorthin geschickt. Als die großen äh, Treibstofftanks in Matanzas explodierten und es da große Verwüstungen, Tote und viele Verletzte gab, oder nach dem Wirbelsturm Ian in Pinadelio, das heißt, wenn wir einen Container schicken, der ist dann nach 14 Tagen, drei Wochen, wird er abgeholt, geleert und auch in kürzester Zeit dann auch weiter verteilt. Und wir haben also praktisch Empfänger bis Santiago de Cuba auch. Und wir wissen auch, dass also Kisikawa nicht.